mit dem Fahrzeug kannst du im Prinzip alles fahren. Das macht süchtig. Es ja. geht vorwärts wie, wie am Asphalt. Ja. Das zeigt halt das 9.11-Konzept vom Le bis zum Offroader. Der 911 Dakar bringt dich in Ecken, wo bisher 911 noch nie äh, hingekommen ist. Wir haben spezifische Fahrprogramme in dem Fahrzeug, den Rallye-Mode, gerade für schnelle Etappen. Das Fahrzeug hier ist dem Rallye-Design-Paket dargestellt. Dieses erinnert an den legendären Gesamtsieger der Rallye Paris Dakar von 1984. Wir sind hier im Offroad-Modus unterwegs, im Offroad, wo sich das Fahrzeug dann nochmal um 30 mm Bodenfreiheit gewinnt über die Liftfunktion. Wir haben unser Allradsystem an Bord, eine regelbare Quersperre. Wir schauen hier primär auf Traktion. Wir machen erstmalig all Terrain reifen für so ein Fahrzeug. Extrem grobstollig. hat eine doppelte karkasse Super schlagfest der Reifen und performt einfach sensationell. I mean how can you imagine to have a, a car, you know, a road car suddenly die kann fit to a track like that it was impossible before to drive to think about it. Testen ist bei so einem Fahrzeug durch nichts zu ersetzen. Ja, das ist der Anspruch, wo wir an das Fahrzeug haben. Das muss überall auf allen Kontinenten auf allen Bedingungen klarkommen. Dieses Paket so zu optimieren, dass ich wirklich super auf der Autobahn fahren kann. Aber ich fahre eben auch hier durch die Wüste, über Geröll, auf Schotter, auf Eis und Schnee. Es geht. Es ist halt ein ja du. You know, to have such a nice level in your garage, you suddenly to say, okay, let's have fun on the gravel or on a jump and so on. You have to be a little bit crazy. Gives me a smile in my face. I have seen so many models, but this one is the most crazy. Our engineers were asking me to tell my impression about the car. I was immediately enthusiastic when I was driving on snow and ice, and it was a lot of fun. Today, if a, a new car will be designed and developed, it's already 95% is quite perfect. And you only make very small improvements. But of course, to make a car perfect, it needs this, this work. It was a lot of experience. Porsche was collecting with Safari car. And after this test and this release, it was again improved every Porsche today. It's the result of all this testing. Now they have done it <laughs> and many people will have a lot of fun with this car. It's a, a a new situation with a 9-11 going in, in, in, in the desert, going in a dune. And, of course, you can increase a lot during testing. The traction is, is fantastic. The handling was fantastic. Especially if you are on, on a gravel road or, or on a snow road, the rally mode is, is the right one. beginning of testing you know nothing. And in, in this case 10,000 kilometers off-road give you a, a, a lot of advantage that you learn so much, finally you get it back on a perfect car. My wife and me we are in an age, we are old people. on why we should not take a Dakar which is easier to come in and come out and I have already configured my color street. Der 911 Dakar fühlt sich abseits befestigter Straßen genauso zu Hause wie auf Landstraßen. Dass er sich abseits dieser nicht befestigten Straßen so wohl fühlt, ist ganz wesentlich das Ergebnis einer Reihe von technischen Maßnahmen, die wir umgesetzt haben. So ist die Fahrzeughöhe des 911 Dakar gegenüber einem 911 Carrera mit Sportfahrwerk um 50 mm höher. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, über das serienmäßige vier corner lift die Höhe um weitere 30 mm anzuheben. Diese 30 mm sind bis zu einer Geschwindigkeit von 170 km/h verfügbar, sodass dem Kunden in schweren Offroad-Bedingungen maximaler Fahrspaß zur Verfügung steht. Oberhalb der Geschwindigkeit von 170 km/h fährt das Fahrzeug automatisch wieder in seine Normalposition zurück. Wir haben für den neuen K einen neuen Reifen entwickelt, den Pirelli Scorpion All Terrain Plus mit einer Profiltiefe von 9 mm und verstärkten Seitenwänden. Damit ist es uns möglich, auch in schwerem Offroad-Gelände wirklich mit maximaler Sicherheit zu fahren. Ich selber konnte mich schon in der Wüste davon überzeugen, dass mit diesem Reifen wirklich unglaubliches Fahrerlebnis und Fahrvergnügen spürbar ist. Darüber hinaus ist dieser Reifen bis zu einer Geschwindigkeit von 240 km/h zugelassen. Und auch auf Landstraßen und auf Autobahnen kann man hier wirklich mit einer hohen Dynamik, mit einem unglaublichen Fahrkomfort die Straßen genießen. Der 911 Dakar wiegt 1605 Kilogramm und ist damit lediglich um 10 Kilogramm schwerer als der 911 Carrera 4 GTS mit PDK. Das Ganze haben wir geschafft, indem wir Leichtbaumaßnahmen umgesetzt haben. Zum einen den feststehenden Heckflügel in CFK. Wir haben den Deckel vorne in CFK. Das ist der Deckel aus dem 911 GT3. Wir haben am Fahrzeug Leichtbauverglasung. Und wir haben Sportschalensitze im Interieur und wir haben die Rücksitzanlage entfallen lassen. Für die Offroad-Fähigkeit ist am Fahrzeug, sowohl am Schweller, ein Aluminiumblech dargestellt. Am Bugteil haben die Ingenieure aus Weisach ein Edelstahlblech umgesetzt, das letztendlich nochmal Schutz bietet. Und das gleiche haben wir auch am Heckteil. Das Fahrzeug hier ist im Rallye Design Paket dargestellt. Dieses erinnert an den legendären Gesamtsieger der Rallye Paris Dakar von 1984. Wir haben eine Zweifarbenlackierung in weiß und enzianblau mit einem aufgeklebten Dekorstreifenset in rot und gold. Wir haben auf der Seite die Startnummer, die für den Kunden von der Nummer 1 bis 999 verfügbar ist und haben den Rough Roads porsche schriftzug an der Seite. Und in diesem Rallye-Design-Paket ist das Fahrzeug wirklich ein absolutes optisches Highlight. Fassend für ein so exklusives und sportliches Fahrzeug haben wir die Vollschalensitze, wir haben die Rücksitzanlage entfallen lassen und wir haben einen Überrollbügel im Fahrzeug. Darüber hinaus haben wir die Racetex-Ausstattung im Dakar-Fahrzeug. Die Ziernähte und die Gurte sind hier passend zum Exteriordesign in Blau dargestellt. Ein nettes Detail haben wir noch: das Reifenprofil und den Roughroad-Schriftzug projizieren wir beim Aussteigen und beim Öffnen der Tür auf die Straße. Der 911 Dakar hat den 3,0 Liter Biturbo-Motor aus den GTS-Modellen mit 480 PS und 570 Newtonmeter. Zusätzlich das 8-Gang-PDK-Getriebe serienmäßig. Wir haben die Motorlager aus dem 911 GT3, PDCC und serienmäßig die Hinterachslenkung und weiterhin haben wir im 911 Dakar serienmäßig die Sportabgasanlage. Ein feines, aber funktional sehr wichtiges Detail im neu gestalteten Heckteil ist die aus Aluminium geschmiedete Bergeöse, die wir gleichermaßen auch am Bugteil haben. Auf dem Dach haben wir die 12-Volt-Steckdose, die die Zusatzscheinwerfer im Dachkorb mit Strom versorgt. Natürlich gibt es auch wieder eine passende Uhr exklusiv für Kunden des 911 Dakar. Diese ist von Porsche Design Timepieces und ist exakt abgestimmt auf das Design des Fahrzeugs.